Teil 2 Servus, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, heute bei meinem aktuellsten Video reinzuschauen. Die Nadja, die diese Video schneidet, hat mir gerade gesagt, ich muss eine kurze Einleitung für das Video hier drehen und filmen. Teil 2 Ich habe nur 20 Sekunden Zeit, also hier mache ich gerade den Zaun mit Beton. Zäune. Aber in diesem Video werdet ihr den Zaun... Das wird auch ein Zaun. Teil 2 Viel Spaß, die Zeit läuft. Das sind so... Uh Rhombus-Teile, die aber einen Fehler haben, daher habe ich sie in der Mitte durchgeschnitten. Die sind irgendwie rissig oder ähnliches. Jetzt werden die vorgebohrt. So, passt. Natürlich gleich so. Jetzt hält das der Haus hier unten bündig. Zuerst wusste ich nicht, was bündig ist, aber durch eine Erklärung weiß er jetzt genau, was unten bündig heißt. So, nächste Leiste. Die sind jetzt natürlich so nicht in der Waage. Jetzt werden wir dann beim nächsten Teil die Wasserwaage hinhalten und werden das anschauen. dann wird das gerade. Ich muss jetzt schneiden gehen. Ich werde jetzt solche Teile schneiden gehen. Ich kontrolliere immer, ob wo ein Riss ist. Wo ein Riss ist, versuche ich den natürlich herauszuschneiden. Ist ja klar. Also hier ist ein kleiner Riss schneide ich weg, somit ist die Gefahr, dass irgendwas reißt, gering. Hier das nächste, das passt. Auf der anderen Seite hat er einen Riss wieder, Gott sei Dank, so muss ich es nicht umdrehen. Und durch diesen perfekten Anschlag immer dasselbe Maß. So, die werden jetzt automatisch abgeholt, ich habe sie nur schneiden müssen und sie sind schon geholt. Jetzt kommt das zweite Brett drauf mit diesen 8 mm Abstandhaltern, damit die Luft immer gleichmäßig ist. Aber wie gesagt, dadurch, dass die Stärke hier variiert, die Breite um 1-2 mm, muss man hin und wieder mit dem Nivelliergerät nachkontrollieren. Erich schraubt das jetzt an. Drüben schaut er wegen der Distanz. Jetzt drücke ich diesen Mittelsteher so in die Waage und der Erich. So, geht. Passt. Dieser Steher ist jetzt in der Waage. Und hier am, am, am Ende wurde er befestigt, wo dieser Staffel fix ist. Jetzt kann, der, jetzt kann sich das nicht mehr bewegen. Und somit bleibt dieser Steher genau in der Waage. Das machen wir jetzt beim drüberen wieder. Dann ist das doppelt fixiert quasi. Und genau in der Waage passt. Das machen wir jetzt bei der nächsten Reihe nochmal. Dann ist das wirklich extrem stabil. Diese Teile werden jetzt auch in die Waage gestellt. Beim zweiten Schrauben bleiben sie jetzt natürlich dann. Passt. Super. Und unten ist immer der Haus Hausherr mit dem Abstandhalter. Passt. Passt. Ja. So, das nächste Teil wieder dieselbe Prozedur. Andere Seite wird geschaut, dass die Flucht an der Wand gleich ist. Und wir schneiden das sowieso mit der Handklasssäge nach. Jetzt wird hier wieder fixiert. Jetzt. Jetzt ist das hier stabil und dieser fixe Ecksteher wird jetzt wieder verschraubt und dann bleibt das gerade. So, und jetzt gehe ich hier mit der Wasserwaage wieder her, es passt ganz genau, du kannst so. zur Sicherheit nochmal auf der anderen Seite und dann können wir diese Steher nochmal nach in die Waage setzen, denn ein wenig Spannung bleibt ja immer. Ich kontrolliere sicherheitshalber nochmal, passt erich? So, und jetzt ist das schon sehr stabil alles. Und jetzt kann man eigentlich bis nach oben arbeiten, ohne dass sich mehr was bewegen wird. Besser ist es bei dieser Arbeit, wenn man zu sieht ist. Wir sind nur zu dritt. Es ist etwas umständlich, wenn man zu dritt ist. Wir haben das einmal gemacht, da waren wir 24 Personen. Jetzt ist das alles stabil. Jetzt werden wir die nächste Reihe aber wieder mit dem Nivelliergerät kontrollieren, denn die Backel sind nicht genau und jetzt am Anfang ist es sowieso unstabil, weil sich das hier alles noch bewegen kann und die vierte Reihe jetzt einmal mit dem Nivellierer. Hier werden wir nochmal mit dem Nivellierer und ungefähr in dieser Höhe. Und dann sollte das alles relativ genau sein. Das bisschen, das nicht genau ist, das verläuft sich sowieso in der Masse. So, jetzt wird das in der Mitte angeschraubt. Jetzt können wir mit dem Stock arbeiten, denn wir werden hier oben jetzt aufsitzen und müssen nicht mehr hier einhängen, sondern wir sitzen hier auf und ich werde jetzt auf ein gewisses Maß gehen mit dem Nivellierer und dieses Maß werden wir hier überall übertragen. Jetzt schaue ich durch, 63,9, mir gehören 3 mm, also rauf, 1 mm noch, zu viel halber Millimeter. passt perfekt, genau. Das nächste, 2 mm, 3 mm rauf, ein halber noch, passt. 3-4 drei, drei, mm nach oben. Okay, passt. Wir sind hier jetzt etwas mehr schief gekommen, als wir wollten, durch diese drei Reihen schon. Jetzt werden wir hinschummeln. Also diese Reihe nicht ganz in die Waage und die nächste dann schon genauer, damit die Luft immer halbwegs gleichmäßig bleibt. Und hier kann man jetzt sehen, hier ist etwas zu viel Luft. Da machen wir den einen auf und teilen das hier noch auf. Und so arbeiten wir jetzt immer weiter und wir werden jetzt wieder alleine sein. Man braucht ein, ein wenig intime Zeit auch. Und dann den oberen Teil werden wir wieder gemeinsam mit euch machen. Wir werden euch das jetzt ganz schnell zeigen, wie das bis nach oben schießt. Ich glaube, so haben sie früher auch den Stephansdom gebaut. Also das ist blitzartig gegangen. Wir werden jetzt Nivellieren, backen, nivellieren, backeln, dass das eine schöne Gerade wird. Auf los geht's los. Diese Reihe wird wieder nivelliert mit dem Nivelliergerät auf tausend Millimeter. Das ist eine extra Maßeinheit. 56,6. 56,6. 1 Millimeter rauf, passt ganz genau, Schrauben. 1,5 Millimeter auf. ganz genau, passt Schrauben. Man macht es am Morgen klar. Ein Millimeter runter passt ganz genau. Ein Mensch möchte ich bleiben. und jetzt eine Nummer möchte ich werden. Ein Mensch möchte ich sehen. Weil ich bin zu der dass da unsere Häuser nur mehr für Roboter bauen. In dem nur im Fernseher schauen. Und dieses Teil wird wieder nivelliert. Ein ganz Geheimnis möchte ich haben. Und Lila möchte ich schreiben. Noch schöne Steiner, möchte ich groben, ich möchte singen und lachen überhaupt tut, was ich will. ich glaube, der verlang ich schon. Ein Mensch möchte bleiben, aber nicht das Leicht möchte stehen, ja weiß zum Schmeiden, es ist zum Kotzen, zum Rehren, wenn man sieht, was die Leute oder so, für die Steppe Es ist doch ganz was anderes, ist. Hier vom Nivelliergerät live vom Geschehen gefilmt. Jetzt haben wir 11,3, passt. Jetzt haben wir hier haben wir jetzt 11,5, das heißt wir gehören um 2, jetzt haben wir 11,3, passt. 11,2, also 1 Millimeter auf, passt ganz genau. Und hier dasselbe Spiel. 11,3, passt genau. Okay. So. 4, 1 mm runter. Passt. 3 mm, 4 nach unten. 3 mm noch? Ja, ja. Okay. Passt. Es ist schon zu viel wieder, müssen wir das nächste Jahr auch noch nivellieren. Dass das ganz gerade ist. 12 haben wir, also wir können 7 mm hohe. Geht nicht, gell? Ist, ja. Passt nächstes Jahr nivellieren. Hier war ein Teil dabei, das sehr verzogen war. Jetzt werden wir die nächsten nivellieren, um das wieder auszugleichen. Also bei einer Hausfassade, die habe ich wirklich schon oft gehört, habe ich bei einem anderen Video, wo ich bei mir in der Werkstatt die Romboschalung gemacht habe mit Erich, habe ich das schon besprochen mit euch, quasi, dass ich von einem Zimmermann gehört habe, die schnalzen das ganze Haus rundherum, damit das alles passt, weil das wirklich so differenziert ist alles, also die Latten. Der Erich guckt immer über den Zaun, der ist ein Fan von der Serie, hör mal, wer da hämmert. Erik, hast du sonst auch noch Hobbys oder nur hör mal wer da hämmert. Nur hör mal wer da hämmert. Es also ist sehr sprachlos. So, 18,2. Hier muss diese Latte hinauf, das machen wir mit einem Winkel. Der ist bei Hand. Stimme wäre auch möglich, aber. Mensch möchte ich bleiben. Mein Leben möchte ich leben. Ein Mensch möchte ich bleiben. Und ich werde alles dafür geben, dass ich das Mann erreicht habe. Und ich hätte noch dran. Gegenpresse, der hat schraubt das. Ich will nicht, dass ich hier Das hat das kurze. Oh, Kann man wegschneiden, ja. Bei der Vorletzte zu kurz geschnitten, Earrich. Wer war das? Ja, ja. Und durch diesen perfekten Anschlag immer dasselbe Maß. Ich habe die Latte zu kurz geschnitten um 2 cm, trotz Anschlag, das muss man zusammenbringen. Da gehört eigentlich Spitzleistung gut, ja. dazu. Das ist, das ist wie, wie Skifahren beim. Nein, es ist ein Wahnsinn. Wie Skifahren ohne Schnee. Wie Skifahren ohne Schnee. Ja. <lacht> ja, Schi. Also jetzt ein habe, ne? Und die ist genauso kurz, das heißt, da ist irgendwas, haut dort nicht hin, da ist was verrutscht beim Anschlag. Erich ja, hat da drüben Hindernislauf. Jetzt ein feierlicher Moment, die letzte Rhombuslatte. Erich war immer ein ganz ein guter, jetzt ist er leider ausgeschlossen quasi. Das ist wie wenn ein Maurer im sintestock eines Hauses die Tür zumauert, er kann nicht mehr raus. Erich, ich sage danke, es war eine schöne Zeit mit dir. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal zum Hausherrn, sagen wir auch danke. Das nächste, das Dach hierauf und der Rest, das werden wir in Teil 2 machen. Denn ich weiß, die Aufmerksamkeit im Internet ist nicht so lange. Tschüss, Papa. Vielleicht. Gibt es beim nächsten Mal einen neuen Erich? So einen Erich bekommt man ja. ja an jeder Ecke daher. Ich sage Danke, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche wieder und tschüss, Papa. bleibt mir gewogen. Drückt Gefällt mir, stellt euch nicht auf die Waage. Esst so viel wie geht, trinkt nicht ganz so viel. Gefällt mir, Daumen Abonnieren, Danke, tschüss. Ruhig bleiben, Erich. So, fangen wir nochmal an. Uh, unten kommt dieser 5-8er-Staffel, dann kommen diese Teile. Okay, okay, langsam. Jetzt. Ja. Und hier mal Ja. Unten kommt der 5-8er-Staffel, damit das und dann kommt der 58er Staffel damit super